Hallo, guten Morgen! Sebastian Moller hier mal wieder. Es geht darum, wir wollen Bauchfett verbrennen. Natürlich hauptsächlich Bauchfett. Äh, Weil es da sich am meisten ähm, niederlässt. So, es geht also weiter mit den fettverbrennenden Lebensmitteln. Und zwar Teil 4. Es geht um Nüsse. So. Jetzt denkt natürlich fast jeder, Nüsse enthalten viel Fett, haben eine hohe Kalorienzahl, das stimmt. Aber Nüsse helfen, Körperfett zu verbrennen, denn obwohl Nüsse im Allgemeinen, richtig, zwischen 75 bis 90 Prozent Fett im Verhältnis von Fettkalorien zu den Totalkalorien haben, Enthalten sie gesunde Fette mit vielen Nährstoffen, mit Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien und Nüsse sind eine sehr gute Quelle für Ballaststoffe und Proteine. Was haben wir gelernt? Diese Mittel, also speziell Proteine helfen bei der Regulierung des Blutzuckers und können die Gewichtsabnahme unterstützen. So. Zusätzlich unterstützen natürlich die Nüsse den äh, Level der fettverbrennenden Hormone. Äh, was heißt sie regulieren den, nicht unterstützen ihn, sie, sondern sie äh, unterstützen sie dabei sozusagen den Level der Hormone in ihrem Körper zu regulieren. Ganz wichtiger Punkt bei Nüssen haben eine hohe Sättigung, also einen hohen Sättigungsfaktor. Wenn sie Nüsse essen kommt ein Heißhunger nicht so schnell auf und letztendlich über den Tag verteilt essen Sie wahrscheinlich nehmen Sie weniger Kalorien zu sich als äh, mit verschiedensten anderen Zwischenmahlzeiten sehr sehr wichtig obwohl wie gesagt obwohl sie ein fetthaltiges Lebensmittel zu sich nehmen meine persönlichen Lieblingsnüsse Pekan Walnüsse Mandeln Haselnüsse mh, nicht so gut geeignet, ähm, Paranüsse auch nur bedingt, Macadamia sehr gut, aber wie wir wissen, Macadamia-Nüsse teuer. Also, Walnüsse, Mandeln, Pekannüsse. Man kann, äh, also natürlich ist am besten rohe Nüsse zu finden, also nicht gesalzene Nüsse, weil die ähm, natürlich die Qualität und den Nährstoffgehalt der gesunden Fette etwas verändern aber trotzdem immer noch besser als Gummibärchen. <lacht> Sie können natürlich auch probieren, mal im Vergleich zu Erdnussbutter Mandelbutter, Pekanbutter zu probieren. Auch nicht schlecht. Weitere Infos, wenn Sie möchten natürlich gerne jederzeit stellen Sie Fragen, schicken Sie Mails. Ansonsten finden Sie viele weitere Informationen in dem Link der hier eingeblendet wird, oder rechts oben einfach anklicken. Ich freue mich, es geht weiter mit Teil 5 demnächst oder einem der anderen Videos in dieser Reihe. Bis dahin einen gesunden Tag. Tschüss, euer Sebastian.